Links ist doch krank. Jonas, mein teuerster Stat-Track Pink bei 25 Euro wert. Ja? ja, aber. ihr Das ist wirklich gerade mal ein Zehntel. Ja, komm, Leon, lad nochmal 50 auf. 50 geh noch. Mach ich nicht. Oh mal Stat-Track. Mhm. Dann hab ich den Profil, den ich durchs rund kaufen gemacht habe, ja wieder verloren komplett. Oh, nein! Die letzte Kiste! Nee, du treu! Sportanschirm! Oh mein oh, Gott, lol. Oh Wir testen Gott. aber, oh mein Gott, die letzte Kiste. Das ist lächerlich. Die letzte, das ist wirklich das Best Case Szenario.